Grüße euch Paraguay Live. Mein Name ist Pit und herzliche sonnige Grüße aus dem noch sonnigen Paraguay. Diese Woche sollte es etwas cooler werden, aber wir kommen gleich zum Thema. So, also jetzt sollte man noch die tolle Sonne und das tolle Wetter mal genießen. Ihr habt mich auch gefragt, bitte zeig doch deine Umgebung. Also wir haben noch viele Anfragen, ich habe euch auch mal äh, erwähnt, nach Grundstücken. Und ich wollte euch gerne zeigen, wie bei uns die Umgebung bzw. direkte Umgebung bei uns ja, ja aussieht. Also es sieht wirklich toll aus, wir sind schon äh, 18 Jahre hier und die Palmen, die ihr hinter seht, haben wir auch selbst gepflanzt und die Natur ist natürlich auch dazugekommen. Also, ich lade euch ganz herzlich ein, werde da sicherlich mit Musik unterlegen, damit ich nicht zu sehr und zu viel quatsche. Okay, also bleibt dran, ich lade euch ganz herzlich ein. So, also was die Grundstücke angeht oder grundsätzlich das Grundstück. Also wir haben hier eingezäunt insgesamt 50 auf 60, also 3000 Quadratmeter. Das ist also für uns und für äh, Gästebereich. So, so das im Prinzip für uns bleiben da vielleicht knappe 2000 Quadratmeter und da zeige ich euch, was wir gepflanzt haben, wie wir es gepflanzt haben. Natürlich hat es etwas länger gedauert, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. deshalb, ich muss euch ganz ehrlich sagen, gut, also die 2000 Quadratmeter, die reichen mir jetzt komplett aus, also zumindest zum Wohnen. Und da bin ich der Meinung, dass es sogar noch etwas weniger sein können. Okay, also schaut euch das an, bleibt dran. Da haben wir auch diverse Palmen und so ein wunderbarer Baum, der sich Shivato nennt. Also mit wunderbaren Blüten. So rote sind die, ist auch nicht die Jahreszeit dazu. Aber es bietet, ich geh noch mal rein, sieht ihr, das ist Natur pur, für uns zumindest. Ja? Hier noch die Mandarinen, die natürlich noch grün sind, aber mit der Zeit werden die schon gelb bzw. orange sein. Hier ist die paraguayische mit den Kokosnüssen. Ja, da sieht man die schon. Zu so, deinem hinteren Bereich sieht man den Küstebereich. Auch diverse Palmen. So, also ich muss ja sagen, dass wir also schon stolz auf uns sind, weil das also wirklich schon ein äh, Paradiesgarten ist. So und hier gehe ich noch ein paar Schritte zurück. Und da sind wir ja, oder es kann man ja weitere Zitrusfrüchte. Sehen. Da sind noch Kräuter dahinter und die paraguayische Palme. So, da geht's weiter. Das so, da sind Mandarinen. Also, eigentlich na, hier links, wo ich stehe, da sieht man noch Orangen. So. Klar, wir spritzen nicht, so, deshalb sehen die ganz wie in der Natur aus und nicht wie in dem Supermarkt. So, und einige Streicher sind schon zugeschnitten und das alles jetzt im Mai 2021. Also wirklich viele Gäste, die jetzt zu uns kommen, sagen, wir würden es einfach mehr schätzen, weil wir einfach im Paradies leben. Und so sehe ich es mittlerweile ja auch. Dahinter kann man noch die Bananenpflanze sehen, auch ohne Früchte, seht ihr, und da die Palmen. Also es ist einfach traumhaft. Einfach traumhaft. Da sieht man Toll. Also man müsste es praktisch im Frühjahr aufnehmen. Das werde ich auch natürlich machen. Weil das sieht ja noch traumhafter aus. Aber ich denke, das reicht schon. Man kann sich schon etwas darunter vorstellen. Also wir haben dafür gekämpft, hart gearbeitet und jetzt genießen wir unsere Freiheit hier in Paraguay. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und hier unser Grundstück, wo wir wohnen, am Stadtrand von pirebe etwas näher gebracht. Also wir sind es ungefähr eine gute Autostunde von dem Großraum Asunción entfernt und ungefähr die gleiche Entfernung haben wir bis zum internationalen Flughafen. Von daher frische Luft, gar keine Probleme. Und wir sind nah genug an Großraumassunzium, falls wir dahin müssen. Kanal bitte abonnieren, Likes nach oben, bitte nicht vergessen und das Video teilen. Vielleicht wollt ihr auch so ein Grundstück haben. ruft mich an oder schreibt uns an. Wir helfen euch gerne. Und wie gesagt, heutzutage ist es etwas leichter. Warum? Ja, weil im Prinzip schon große Pflanzen fast hier um die Ecke bei uns gibt, wo man diese auch kaufen kann. Von daher, stadtnah und trotzdem ruhiger Lage. Also von daher, bleibt gesund, teilt das Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.